Ja, hallo miteinander. Wir gehen jetzt vom hohen Norden in den Süden, wo es aber auch schneit. Ähm ich sehe mich im Bildschirm, ich hoffe, man hört mich auch. Ähm ich Aber die Folien kommen dann noch, genau, hier kommen noch die Folien. Also ich mache weiter mit dem Thema 3D, aber aus der Sicht von Game Engines, das ist mal was Neues. Das hat's was ist noch nicht gegeben, das Thema, ähm, und ich werde wissen, was darüber erzählen, aber jetzt vor allem auch zeigen, wie das aussieht. Ähm, zu mir selbst, ich arbeite für Sourceball, äh, wir sind in der Schweiz, in Zürich stationiert, äh, wir machen Cookies, Kernentwicklung, äh, oder auch Weiterentwicklung, Erweiterungen, äh, machen Maintenance Support, WebGIS, im webgis Cookies KUGIS Web Client 2, äh, kennt man Wahrscheinlich, wir betreiben Kugis Cloud, für Kugis-Projekte zu publizieren und haben auch einen direkt Vector Teil server im Angebot schon als Entwickler seit zwei Jahren unterdessen, denke ich. Und noch weiteres. Aber das zur Einleitung. Ich beginne jetzt mit 3D und zeige zuerst mal quasi so ein klassisches Webportal, das man kennt, das... Ähm, mit, unter 3D läuft, ähm, typisches Webportal ähm, mit 3D-Funktionalität. Als Gegensatz jetzt, wie sehen Landschaften und Städte in, in Games aus? Dazu habe ich jetzt einen Film geschnitten, so ein paar Ausschnitte, Sequenzen aus Games der letzten zwei, drei Jahre und möchte den jetzt zeigen. Also wir haben zuletzt jetzt auch gerade wieder OpenStreetMap-Daten gesehen, äh, aufbereitet von einer österreichischen Firma aus Graz, die das für den Microsoft Flight Simulator 2020 gemacht hat. Ähm, das waren ein paar Eindrücke. Und was ich eigentlich in den letzten Jahren entwickelt hat in, in der Game-Industrie, ist, dass diverse Studios äh, die Engine hinter ihren Games publiziert hat. Und damit stehen auch Anwendern dieselben Game-Engines zur Verfügung. Ähm also zuerst muss man auch noch sagen, wenn ich jetzt das vergleiche mit 3D GIS, ist es vielleicht, will ich will jetzt nicht die GIS-Welt schlecht machen, muss ich auch vor Augen führen, äh, dass das eine ganz andere Industrie ist. Es geht hier um 140 Milliarden Dollar äh, um, Jahresumsatz. Also wir sind da in, in ganz anderen Dimensionen und Deutschland ist in, einer der großen Märkte davon. 6,2 Milliarden in 2019. Also, da sind ganz andere Dimensionen dahinter. Ähm, und jetzt zu diesen Game Engines. Da habe ich jetzt mal die drei wichtigsten aus meiner Sicht zusammengestellt. Ähm, die Unreal Engine, kennt man vielleicht von Epic Games schon gehört, wahrscheinlich. Das, ähm, da bezahlt man einen Anteil am Gewinn, aber einer gewissen Gewinnschwelle, so als Bezahlmodell. Dann gibt es Unity. Das ist für Privatprojekte oder für kleine Projekte noch gratis, aber dann muss ich was zahlen pro Monat. Und dann zum Thema dieses Vortrags, zum Hauptthema nämlich zu Godot. Das ist eine Open-Source-Game-Engine, die aber absolut konkurrenzfähig ist. Dahinter steht eine, die Software Freedom Conver äh, Conservancy als Organisation, eine große Community und auch immerhin neun... Äh, Bezahlte Developer Entwickler die dahinter stecken. Ähm, insgesamt gibt es einige mehr. Es gibt 30 Core Contributor und insgesamt 1300 Contributor. Ähm, die Game Engine selber wird schätzt man 15 bis 20.000 aktive tägliche User, die die Engine nutzen und 1 bis 2 Millionen Installationen. Und es gibt über 5000 Games, die auf Itch.io Publiziert sind. Also ist äh, schon ein recht großes Projekt. Nicht ganz so groß wie die ersten zwei, die bekanntesten, aber Nummer drei und stark am Aufholen. Und dann läuft wirklich sehr viel. Was kann dieses Godot? Ähm, es bietet ein GUI an mit grafischen Editoren, 3D, 2D und Texteditoren. Äh, man kann es betreiben unter Linux, Mac OS, Windows und BSD. Ähm, beim Installieren werden die einen schon ein bisschen überrascht sein. Das ist ein Binary, das ist 30 Megabyte groß und das ist es, da ist alles drin. Es basiert auf einem Knotenszenensystem, das zeige ich dann nachher gerade in einer Demo. Es hat 2D-Engine, eine 3D-Engine, also kann verschiedene Arten von, von Spielen machen. Ähm, ich kann animieren, also habe so ein Animationssystem eingebaut und es ist natürlich programmierbar, das ist der Cool dieser Engines. Wobei die Schwelle hier recht tief ist, also mit, wenn man Python kann, dann kann man hier eigentlich recht schnell beginnen, auch kleine äh, Programme zu schreiben. Das nennt sich GDScript, diese Sprache, die an Python angelehnt ist. Und dann gibt es auch GDNative, c -Sharp, C++ und andere Sprachen. Und als dritte Möglichkeit gibt es ein visuelles Scripting. Weitere Taten sind Logging-Funktionalitäten, Debugging, Profiling. Und auch Augmented und Virtual Reality Support ist jetzt in der letzten Version dazugekommen. Äh, und so werden die bekanntesten äh, Toolkits werden unterstützt. Also OpenVR, OpenXR, Oculus und so weiter. Wenn ich mein Game oder meine Applikation gemacht habe, dann kann ich die auf verschiedene Plattformen exportieren, weil ich gebe nicht die ganze Engine weiter, also das GUI, sondern nur das Game schlussendlich und das wiederum kann ich exportieren auf Linux, Mac und Windows. Aber auch auf mobile Geräte und das ist ja sehr wichtig für heutige Games auch. Android und iPhone wird unterstützt. Und die dritte Möglichkeit auch sehr spannend, ich kann webbasierte Anwendungen auf genau gleichen Plattformen machen. Die wird in WebAssembly äh, übersetzt und die kann ich dann als web publizieren. Da kann ich leistungsmäßig ein bisschen weniger machen, aber funktionell äh, genau dasselbe, was ich äh, sonst auch machen kann. Gut, dann würde ich jetzt eine Live-Demo zeigen, wie dieses GoTo aussieht. Ich habe hier ein, ein einfaches Projekt vorbereitet, das zwei Sachen enthält, eine Kamera und mal ein Würfel. Der Würfel ist... Ähm, hier kann man ihn im 3D-Editor sehen, ich kann ihn bewegen, das ist jetzt ein 3D-Szenen-Editor, der grafische Editor und hier auf der linken Seite, das ist, sind diese Knoten, also alles, was ich hier einfüge, füge ich als Knoten in so einen Szenenbaum ein und dann kann ich äh, hier verschiedene Szenen zusammenbauen. Ich habe jetzt hier diesen äh, Würfel auch schon ein bisschen was. Äh, hinzugefügt nämlich eine Masse. Ich habe gesagt, das ist ein rigid body mit einer größeren Masse. Das heißt, wenn ich jetzt das laufen lasse und das ist hier der Button rechts oben mit Play, sieht man das schon äh, wird schon was bewegen hier auf der linken Seite. Also der Würfel fällt jetzt runter. Und ich habe jetzt noch nichts programmiert. Das ist jetzt reine Physik. Also die Game Engine hat natürlich auch eine Physik Engine. Ähm, und durch das Gewicht ist jetzt der Würfel runtergefahren. Als nächstes werde ich jetzt ähm, ein, ein Gelände einfügen. Und zwar mache ich das, äh, habe ich mir das als Szene exportieren lassen. Und zwar von diesem elevationapi.com. Da kann man sich Höhendaten, Luftbilder, zugehörige und auch OSM-Daten als äh, 3D-Modell Produzieren lassen, das habe ich jetzt hier gemacht und habe es hier jetzt auch schon unter Terrain reingeladen. Also, dieses GLTF äh, enthält dieses mein Ausschnitt. Ich ziehe jetzt das hier hoch als Knoten. Ah, jetzt bin ich hier schon ein bisschen unter dem Gelände gelandet. Also ich gehe jetzt hier mal rein, wie es hier aussieht. Okay, so sieht jetzt das Gelände aus. Ähm, das nehme ich im Moment noch raus. Ähm, also ich habe ein Terrain. Ich habe Gebäude. Dies, das sind die, die sind rot darüber. Ich kann sie schnell ausblenden. Jetzt habe ich sie eingeblendet, wieder ausgeblendet. Und dann habe ich auch noch ein paar Wege, Straßen aus osm daten drin. Die habe ich jetzt hier reingeladen. Ähm, ich zeige hier das Gelände auch mal noch in... Wireframe-Ansicht, ja, man sieht es einigermaßen, das heißt, das besteht hier so aus einem, so einem Wireframe und mit überlagertem Bild. Um was Einfaches zu zeigen. Gut, jetzt muss ich mich hier wieder hochbewegen. Ah, wo bin ich? Ah, ich bin in Frontperspektive. Lass jetzt nochmal laufen, mein Würfel, was jetzt passiert. Hier wird mein Würfel wieder runterfallen. Ah, aber man sieht einerseits, gut, ich habe das Gelände jetzt verschoben. Das muss ich jetzt korrigieren. Und der Würfel fährt natürlich immer noch äh, einfach beliebig weit runter, weil ich habe noch gar nichts. Ähm. Ah, ich wollte jetzt das Terra. Ich muss es noch verkleinern, weil es kommt ein bisschen zu groß. Die Kamera sieht nicht so weit. Das heißt, ich skaliere es jetzt noch, 20% runter, Und da muss ich jetzt wieder näher reingehen. Ja. Gut, ich zeige es nochmal, sieht jetzt ein bisschen besser aus. Ja, jetzt fällt der Würfel halt durch das Mesh durch. Und was muss ich jetzt machen, damit der Würfel hier aufgehalten wird? Ich muss sagen, dass dieses Gelände auch eine Physik äh, hat. Das heißt, ich muss aus dem ein sogenannten Rigid Body machen. Also, wenn ich jetzt hier ins Terra reingehe, habe ich hier das Terra Note und nehme jetzt hier das Mesh und sage dem, äh, er soll ein Static Body aus diesem Gitter produzieren. Habe ich habe jetzt gerade geklickt. Geht jetzt eine Zeit. Genau, jetzt sieht man dieses überlagerte Mesh, das ich jetzt gerade wieder ausblende. Also hier, das ist jetzt quasi das Kollisionsgitter oder Kollisionsmesh, das man hier so in Blau vorgesehen hat. Und jetzt sollte sich die Anwendung schon anders verhalten. Ich habe es wieder äh, laufen lassen. Er hat jetzt ein bisschen länger zum Speichern. Er muss jetzt auch noch mein Kollisions-Mesh mitspeichern. Oh, jetzt habe ich noch einen Fehler gemacht. So, oh, kommt ah, nein, ich so Ah, und jetzt sieht man, wie der Würfel den Gelände entlang weiterrollt. Und als letzte. Punkt der Demo zeige ich jetzt noch wie, ich, jetzt habe ich noch nichts programmiert, das ist jetzt alles reine Physik und jetzt will ich noch ein ganz kleines Programm machen, ähm, nämlich ich will zeigen, ähm, ah, ich habe das hier schon vorbereitet, ich zeige schnell, also ich habe hier ein, auf den Space oder ein kleines Programm gelegt, hier sieht man, das ist jetzt so Python ähnlich, ich lade die Cube Szene, also den Würfel, und warte hier jetzt auf ein Input-Event und sage, wenn, äh, wenn die Space-Taste gedrückt wird, dann bür, äh, erzeuge ich noch einen neuen Würfel, einen weiteren Würfel. Und das habe ich jetzt hier mit Functro cube schon vorbereitet. Ich sage Box gleich RB-Cube-Instance. Äh, ich zeige mal, hier schnell vielleicht nochmal tippt. Also ich habe hier auch... Unterstützung in diesem eingebauten Editor, das ist äh, sehr praktisch zum Arbeiten und da muss ich sagen Add Child, also ich nehme jetzt dieses, diese instanzierte Szene und füge die meiner Hauptszene hinzu. Also das ist mein kleines Programm, ich speichere das und äh, lasse meine Applikation nochmal laufen. Ich habe jetzt hier, also normalerweise geht das sehr schnell, ich habe jetzt hier ein bisschen ein großes Mesh drin, das jetzt zum Speichern und Laden ein bisschen lange hat. So, also jetzt kommt dann die Szene wieder. So, und jetzt drücke ich noch, das ist der Erstwürfel, und wenn ich jetzt die Space-Taste drücke, dann kommen jetzt ganz viele Würfel, die untereinander sich physikalisch reagieren. Und sich deshalb auch ein bisschen zufällig hier bewegen. So, das war jetzt so meine kleine Demo, um einen Eindruck zu geben, wie, wie sich so eine Game Engine anfühlt. Ähm, ähm, wie bringe ich jetzt Geodaten in die Game Engine? Das ist jetzt das nächste Thema. Ähm, und da muss man zuerst mit neuen Begriffen beschäftigen, aber auch mit neuen Formaten. Ähm, wenn wir von Rasterdaten sprechen, dann sind das im, bei den Games sind das entweder Sprites oder Texturen. Vektordaten, so klassische Vektordaten arbeitet man praktisch nicht im 3D-Bereich, jetzt im Game-Engine-Bereich, sondern man arbeitet immer mit Meshes. Das heißt, ich muss die hier umwandeln in, in Meshes, dasselbe für Point Clouds, die gibt gibt's das ich auch in Meshes um oder die 3 d Details, wo ich noch mehr dazu sage, die ähm, unterstützen auch die Darstellung von Point Clouds oder die Einbindung in, in eine Game Engine. Das Styling, da spricht man hier von Materialien bei Games. Die bestehen wiederum dann aus Texturen oder sind parametrisiert. Ich kann sagen, sie sind metallisch oder glänzend und reflektieren oder sind matt. Das heißt, ich kann das Material ähm, parametrisiert Stylen oder ich kann einfach Bilder drüberlegen, Texturen, wo dann aber auch die Reihigkeit und andere Sachen drin sind. Und alles zusammen ist dann eine Szene, also der, ein bekannter Container für eine Szene ist GLTF. Was gibt es im, im GIS-Bereich für Standards für 3D? Das bekannteste ja wahrscheinlich City GML. Das ist ein OGC standard wo man genau solche Sachen austauschen kann, als für den Datenaustausch sehr gut geeignet. Dann gab es jetzt in den letzten Jahren zwei Community Standards. Das ist ein bisschen Level tiefer von OGC Standards her, weil die sind nicht von OGC selbst gemacht, sondern das sind Firmen, die einen Standard publiziert haben und OGC äh, anerkennt den als Community-Standard. Zuerst war Esri dran, die haben äh, in I3S als Standard äh, publiziert, ähm, der kann, ist, das heißt, Index 3D-Scene. Das heißt, hier geht es auch um 3D-Objekte, Buildings, Meshes und jetzt in der neuen Version auch Point-Cloud-Daten. Point das wird dann auch einfließen in die nächste OGC-Version oder OGC-Community-Standard-Version. Dann gibt es von Cesium einen Standard, OGC-Community-Standard. Das sind die 3D-Tiles. Ähm, das ist wieder, also enthält sehr ähnliche Sachen. Also man packt, hat ein Teilformat, das ist eine GLTF Erweiterung, wo ich ähm, ähm, geometrische Daten reinpacken kann, aber auch Metadaten und auch ein deklaratives Styling, ähm, auch Point Cloud Daten, das also ist auch ähm, recht vielfältig. GLTF habe ich jetzt ein paar Mal erwähnt, also das sind die OG-Standards und jetzt die Industriestandards im 3D-Bereich ist ein wichtiger, dieses GLTF, das Szene-Format. Ähm, das gibt es als JSON, aber auch als Binär-File. Ähm, das enthält alles, was ich jetzt so ein bisschen gezeigt habe, also diese Knotenhierarchien, ähm, Materialien, aber auch die Kameras, Animationen, ähm, es kann Raster sein und es können Meshes sein. Es wird von der Kronos Group gepflegt. Ähm, das ist die, die betreuen auch o oder OpenGL kommt daher und noch andere Standards im 3D Bereich. Wie mache ich jetzt so ein, eine Szene oder ein, ein wirklich so ein, ein fortgeschrittenes Objekt? In in Godot animiere ich das. Ich mache Programme mit, aber wenn ich etwas entwerfen will, dann ist eigentlich das wichtigste Tool in dem Umfeld Blender. Ähm, das ist nochmal eine Nummer größer vom von der Finanzierung her, von der Community her, weil das ist quasi einfach das 3D-Grafik- und Animationsprogramm schlechthin. Ähm, kann ich allen empfehlen, ist aber eben von Umfang und Komplexität auch nochmal ähm, Blender, äh, Godot oder auch Cookies hoch 3, also das ist gewaltiger Umfang, so quasi Video Editor ist so ein kleines Tool am Rande, da hat es noch äh, viel mehr drin. Jetzt kann man recht viel schon mit Blender machen, was ich sonst mit Godot machen auch kann, ähm, ich, deshalb habe ich hier eine Gegenüberstellung gemacht, also Blender ist eigentlich darauf konzentriert, halt wirklich Szenen zu kreieren, es gibt auch viel mehr so Tools zum Gestalten, also das Sculpting zum Beispiel und es hat auch ein High-Quality-Rendering drin, wo ich dann auf der Renderfarm für eine Woche meine Grafiken rendern lasse, im Gegensatz zu Godot, wo halt alles echtzeitfähig sein muss. Viel mehr Animationsmöglichkeiten, aber das Endprodukt ist normalerweise ein Bild oder ein Animationsfilm. Und Bei Godot geht es darum, dass es halt interaktiv ist, deshalb programmierbar sein muss, eigentlich sich in dem Sinne auch noch stärker für VR, AR-Applikationen. Und es gibt dann eine Runtime für die verschiedenen Plattformen, wie ich gesagt habe, das ist das Spezielle. Und das Endprodukt ist dann eben eine interaktive An Anwendung. Jetzt fragt man sich ja, was ist jetzt eigentlich GIS, Desktop GIS in dem Umfeld? Und ich finde, es hat weiterhin eine Aufgabe. Eben, es wird nie auf diesen Stand kommen. Ich meine, es ist ähm, ein riesen Abstand zwischen ht halt 3D und Game-Szene. Das man in, wird man im GIS-Bereich nie aufholen können, wenn man das alles nachprogrammiert oder man nutzt diese Tools und das muss das Ziel sein. Man muss ähm, halt schon 3D-Daten anzeigen können. Man soll sie auch verarbeiten können, aber dann ist eigentlich wichtig, dass man importieren und exportieren kann. Um dann auf diese spezialisierten 3D-Tools damit arbeiten zu können. Ähm, was sind so die Aktivitäten im 3D-Game-Engine-Bereich? Ähm, da gibt es einerseits seit Oktober die erste Beta-Version von ArcGIS Maps SDK für Unity und Unreal. Ähm, und auch im Open-Source-Bereich ist Cesium dran, die machen Cesium for Unreal sind die am Arbeiten, haben auch schon ein bisschen was publiziert. Da geht es vor allem darum, ähm, dass man die 3D-Teils ähm, in Unreal darstellen kann. Auf der OGC seite sind auch Aktivitäten da. Einerseits dieser E3S-Standard wird gerade überarbeitet. Dann gibt es von City GML ein Schwesterformat, nämlich City JSON, das jetzt äh, im Entwurf publiziert ist und City GML 3 ist ebenfalls im Entwurf publiziert. Und es gibt auch so Gaming Sprints, wo verschiedene Firmen, vor allem Firmentreter miteinander in diesem Bereich arbeiten und Know-how und ähm, Daten austauschen auch. Was gibt es jetzt im Bereich Geod äh, Godot? Also, wie kriege ich Geodaten in Godot? Was ich vorher gezeigt habe, ähm, ist ähm, das dem Elevation API, dann gibt es ein Hatemap Terrain Plugin, das kreiert mir Meshes aus Terrain Daten. Ähm, dann gibt es weiter, jetzt ganz neu vorgestellt von einem österreichischen Entwickler, gibt es GeoDo. Das ist ein Plugin für Godot um mit Ocker und Gedal Daten, Geodaten in Godot verwenden zu können, also reinzuladen und auch ähm, damit arbeiten zu können. Ihre Anwendung ist eine Landschaftsplanungsapplikation, also so ein Landscape Lab. Ähm, das ist ein Godot Plugin. Was braucht es aber noch weiter oder was könnte man noch machen? Ich habe da einige Ideen und da nicht so viele Fragen sind, darf ich auch vielleicht noch ein bisschen ausbreiten. Ähm, es gibt noch sehr gut geeignete Formate, die noch nicht so gut unterstützt werden. Vielleicht Geobuff, äh, Cocktiv, wurde schon genannt. Vielleicht dann noch eine bessere oder eine gute PostGIS-Anbindung. Das wäre sehr nützlich. Dann diese drei Details direkt darstellen können in Godo, wäre sehr spannend. Ähm, möglicherweise auch andere Formate, äh, CAD-Formate, BIM-Formate, die ich einbinden kann und dann XR-Anwendungen machen kann. Einen guten City-GML-Converter, der nicht zu so viele Umwege geht, vielleicht direkt ähm, Szenen kreiert oder auch optimiert für Godo, ein Output generiert. Dann arbeiten alle mit OSM-Daten und hier wäre quasi so eine gemeinsame OSM-3D-Datenpipeline sehr nützlich. Und dann ganz andere Richtung, wenn ich mir prozedural gestalten will, also nicht mit fertigen Daten und Luftbildern äh, arbeiten will, dann wären prozedurale Stadtmodelle sehr interessant. Ähm, und wenn man mit dem Bereich arbeitet, dann wäre es sehr nützlich, wenn es ein bisschen Austausch gibt von diesen Modellen in dem Bereich, wo wir hier jetzt uns befinden. Also dass man Modelle für Vegetation austauscht, Haltverkehrsampeln oder was es alles da so gibt, Hydranten und solche Sachen. Also so eine Austauschplattform wäre sehr nützlich. Die Anwendungsgebiete sind sehr groß, eben das, was ich jetzt ge gezeigt habe, kam aus der Landschaftsplanung. Aber klassisch, oder was man zuerst vielleicht daran denkt, sind auch so Stadtplanungssachen, wo ich halt neue Gebäude zeigen kann oder über große Überbauungen und vielleicht auch Schattenmodelle und solche Dinge ähm, zeigen kann. Und eben jetzt mit einer Game Engine sogar interaktiv, das heißt, ich kann durch die Stadt wandern und mit meiner VR-Brille sehe ich die Gebäude vom, von der Straße aus oder von wo ich auch schauen will. Ähm, Verkehrsplanung ein Gebiet, halt AR allgemein, Navigation, Indoor, Outdoor. Man kann auch historische Daten darstellen, also Gegenüberstellung historisch aktuelle Daten. kann man hier ähm, sehr gut machen. GIS mit User-Interaktionen, VR. Und dann wirklich halt so GIS-Operationen, Messen, Schattenwurf, Sichtbarkeitsanalysen. Kann man sehr gut machen und vielleicht auch wieder überhaupt mehr mit GPU machen, weil man sieht, alles was wir hier sehen, das ist immer GPU, also Grafikkarte und die ist enorm optimiert und viel leistungsfähiger als die CPU in Sachen 3D-Rendering. Gut, das sind so die Ideen. Also ich möchte ermuntern mit, mit Godot zu arbeiten, Downloaden, Starten. Es gibt viele Video-Tutorials. Ich möchte ermuntern, halt diese 3D-Open-Source-Tools anzuschauen. Es, ist, es sind große Gebiete, also man, man, man ist nicht so schnell drin, sondern man muss hier wirklich viel Zeit investieren. Man kann sich auch Leute holen. In den Hochschulen wird es im Gießbereich, sieht man selten, aber jetzt so im, im künstlerischen Bereich, da wird halt für visuelle Gestaltung 3D kennen die heutigen Studentinnen und Studenten diese Tools, Game Engines und 3D-Gestaltungsengines. Das heißt, vielleicht muss man die auch ins, ins Gieß rüberholen, dass die uns helfen, hier wirklich State of the Art 3 d gis machen zu können. Gut, das sind meine vorbereiteten Folien. Jetzt hätten wir, glaube ich, noch kurz Zeit für Fragen. auf, die du dann im Moment des Erscheinens der Frage mit der nächsten Folie beantwortet hast. Das heißt, es gibt jetzt im Moment keine offenen Fragen im Chat für dich. Vielleicht kommt noch was. Eine Sache ist mir gerade persönlich aufgefallen. Du hattest was von den Grafikprozessoren geschrieben, dass man da GIS-Operationen auslagern kann. In meiner Vorstellung oder die Frage, muss man dafür denn wirklich 3D Rendering engines haben und Daten nutzen, kann man nicht auch über andere Methoden in der Programmierung auf den Grafikprozessor zugreifen und einfach mit den klassischen Daten arbeiten, um da schneller zu analysieren? Oder habe ich es völlig falsch verstanden alles? Also es ist so, wenn man mit GPU arbeitet, muss man... Also im 3D-Bereich mit GPUs ist es immer so, dass ich ähm Daten in die Grafikkarte hochladen muss und dann da die bearbeitet. Das heißt, ich, ich, ich lese die Daten ein, schicke sie auf die Grafikkarte und da bearbeite ich sie. Ich meine, das, das geht im Hintergrund automatisch. Es geht auch mit 2D. Es wird auch 2D-Rendering mit GPU gemacht. Also heutige Browser-Engines, die machen SVG-Darstellung, zum Beispiel Firefox. Die ist bereits GPU unterstützt. Also das wird auch gemacht, aber eben so richtig... Diese Funktionalität, Analyse wird eigentlich jetzt nicht mit GPU gemacht, aber die ganze Parallelisierung dahinter, die würde einfach neue Leistungsmöglichkeiten eröffnen. Also ist einiges Potenzial da, ist jetzt nicht so drängend, dass man jetzt das machen muss. Ich glaube, es gibt andere Orte, wo man mehr äh, äh, rausholen kann oder noch mehr Potenzial hat. Hat mit den richtigen Datenformaten arbeiten und so weiter. Okay, vielen Dank, dann hatte ich das irgendwie in meiner Welt ein bisschen anders verstanden. Ähm, jetzt ist noch eine weitere Frage aufgetaucht. Ähm, wie gut ist das Erlebnis in Anführungszeichen mit einer VR-Brille in so einer realen Geowelt? Also es gibt ja sehr verschiedene Kategorien von VR-Brillen. Also es gibt so die ganz billigen Kartonbrillen, wo vielleicht schon die ein oder anderen ein bisschen mit rumgespielt haben. Und da kann ich dann das Handy drauf geben und ähm, das funktioniert schon von prüfen gut und VR-Brillen, eben diese sind jetzt enorm gut geworden in letzter Zeit, also die Sensorik ist es immer besser geworden, dass man wirklich das sieht, wo man hinschaut, also da ist ein enormer Entwicklungsschub, wie gut das aussieht, bedeutet natürlich, oder vor allem daher, wie gut stelle ich die Sachen dar und das heißt da habe ich, wenn ich natürlich nur Klötze darstelle, dann sehe ich nur Klötze, also, aber Technisch gesehen kann ich, ähm, kann ich hier äh, sehr echte und, und sehr realistische Darstellungen machen und eben die Bewegungen stimmen. Das ist eigentlich das, dass ich mich nur mit dem Kopf bewegen muss ähm, und, und ich sehe wirklich die richtige Richtung und den richtigen Ausschnitt. Also es funktioniert insofern sehr gut und die heutigen 3D-Brillen sind, sind eben jetzt auch äh, bezahlbar, das heißt, sie wirklich keine große Investition mehr, sich hier. Das sind jetzt Massenprodukte geworden. Es gibt Games dazu, die auf diese Brillen spezialisiert sind. Also hier mehr, mehr das Problem, dass es dann fast zu echt wird und ähm, dass man vielleicht, dass einem dann schlecht wird oder so. Ähm, aber wirklich eben visualisieren kann man sehr gut machen. Okay, vielen Dank für die Antwort auch noch. Ähm, ja, Dankeschön für den Gesamtvortrag.